Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 85: Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 196257. Die Fraktion Die Linke teilt uns mit, dass drei Petitionen getrennt abgestimmt werden sollen. Dann lasse ich abstimmen zuerst über die Petition 3566 aus 19. Wer dieser Beschlussempfehlung zur Petition 3566 aus 19 zustimmen möchte, den ich um das Handzeichen. Sind die Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Frau Kollegin Öztürk. wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke, somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich über die Beschlussempfehlung 4322 aus 19 abstimmen, wer zustimmen möchte, den ich um das Handzeichen, CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, SPD. Frau Kollegin Öztürk, wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Enthalten tut sich die Fraktion DIE LINKE. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich lasse Abstimmung über die Beschlussempfehlung zu Drucksache 3925 aus 19. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und SPD. Frau Kollegin Öztürk, wer stimmt und auch die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Petition, Beschlussempfehlung, angenommen worden. Warum haben Sie sie rausgenommen? Okay. Dann lasse ich in. Herr Kollege Schaus, wir waren bei der dritten Beschlussempfehlung. Haben Sie einen Fehler gemacht? Bei mir sind drei. Ist korrekt? Okay, ich kriege eben das Signal, Sie hätten nur zwei angemeldet. Dann ist... Nein, dann ist die Abstimmung ja richtig. Alle Fraktionen haben dieser Beschlussempfehlung zugestimmt. So, dann lasse ich in Gänze über die Beschlussempfehlung Drucksache 1962/57 abstimmen. Wer stimmt dem zu? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus und somit ist das angenommen. Vielen Dank. Nun kommen wir zu Tagesordnungspunkt 60: Beschlussempfehlung und Bericht. Ich frage: Kann ich wieder die Kurzform wählen oder soll ich alles? Ja, gut. Vielen Dank. Dann nehmen wir die Kurzform. Dann rufe ich auf die Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19.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 Tagesordnungspunkt 77, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19,6258 zu Drucksache 19,6159. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 78, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19-6268 zu Drucksache 19 Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 79, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19 /62, 69 zu Drucksache Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Wer stimmt dagegen? Fraktionen der SPD, und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Fraktionen der FDP. So ist die Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 80: Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19 70 zu 19/5174. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion Die SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Drucksache 19 81: Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19-6271 zu Drucksache 19 zu 1961 -07. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 82, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19 /62 /72 zu Drucksache 19 /64. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Beschlussempfehlung und Bericht. Tagesordnungspunkt 83, zu Drucksache 196273 zu 196167, wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion Die Linke und Frau Kollegin Österk. wer enthält sich die Fraktion der SPD. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 84: Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 196274 zu 196197.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 angenommen worden. Vielen Dank, meine sehr geehrten Kollegen. Da waren wir jetzt, sind wir am Ende der Beschlussempfehlung und auch der Berichte. Bevor ich die Sitzung schließe, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass nun der Parlamentarische Abend der Initiative Gesundheitswirtschaft Rhein-Main im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. Und um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Flüchtlingsmannschaft des TSV Bleidenstadt antreten. Sie würden sich bestimmt über einen regen Besuch freuen und über ein Engagement unseres Fußballteams. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend und unterbreche die Sitzung bis morgen.